So. Alles ist okay. Warum? Von allen Leuten gehst du auf ihn los. also deswegen. Okay. Auch habe ich noch ein Okay. Warte mal, das gut gewesen. So. Äh. Wo gehst du auf einmal hin? wenn er den flammen da irgendwie aus dem weg gehen und ist irgendwie deswegen da oben gelaufen so. so hier wird es ein bisschen gruselig aber wenn wir hier die gegner schnell erledigen ne? so. hey, stimmt hm. selbst so, 32 schaden und 36 das ist eigentlich nicht so viel Ja, ich glaube wir müssen zwar nein müssen wir nicht ja, ich kann ich doch bestimmt nicht erreichen doch kann ich wohl Ach. Mhm. so die Situation allerdings ne ich kann ich da bestimmt dem rapier und so erledigen ne? 32 schaden Ach. habt ihr alle ihr habt selber schwerter ausgerüstet hm. Ach. Ja, so, ich muss den ja machen. Okay, du stehst da ganz hinten. Was? Ich weiß nicht genau, wovon das abhängt, wenn ich ganz ehrlich bin. So. Ja, <lacht> mit einem Schlag ist er weg. Sehr geil. Na, so, dann packe ich dich hier rein, und ich sagen. Äh. So, wenn ich mit dich verbunden hier reingehen, ne? Äh den den hier einsetze. Dann müssen wir mit Einschlag. das haben wir noch? So, jetzt haben wir indirekt da abgeblockt. Nee jetzt kann der ja nicht mehr alles machen, was er da will. Jetzt müssen wir nur noch mit der Situation hier irgendwie klarkommen. Oh. Hm. Ja. Zur Nord könnte ich die immer noch festnageln mit Corin, ne? Aber ein so ein Typ wird uns ja wohl nicht hier fertig machen, ne? Würde ich jetzt sagen. Ich nicht, dass ein Typ uns hier so fertig machen wird. Naja. Einer von denen überlebt. Eigentlich in Ordnung. Ich glaube, Butcheron wird auch nicht sterben, ne? Wenn er jetzt von zwei angegriffen wird, ne? 38. Das ist einmal 19 und einmal... Äh, 19 und noch weniger als 19. Naja, alles okay. Alles okay. wie viel schaden nimmst du mit 17 schaden das ist eigentlich auch in ordnung So. ich müsste dir ich muss mit dir den langbogen wechseln das heißt okay sollte sollte hier laufen alles okay. alles alles chill, ich kein kein Problem, immer schön locker bleiben, ne? immer schön geschmeidig. Hm. So, dann nehme ich hier einmal den und dann heben wir dich hoch. Und jetzt ist eigentlich alles okay, ne? So, und ich muss hier mich um den kümmern, ne? Hm. Ich kann versuchen, ihn hier mit zu one shotten, aber es ist wieder so riskant, den hier daneben zu hauen, ne? Na, mal so mal, 70 Prozent, kommen Okay. Mein Gott. Hm. Jetzt die Situation, ne? Ihr werdet uns nicht töten, ne? Was, wenn die beiden auf die los, auf sie losgehen? muss ich malte mal weiß weiß ich da machen kann so ich, einmal oh mein Gott! Mein god ich versuch Konzentration da mal halt so aha oh warte Gott, warum habt ihr alle so schlechte Trefferchancen? Er hat sein voll dicke Schaden, ja. Na, oh Gott, mach mal den ja. damit du ganz sicher kaputt gehst. Irgendwann wird schon effektiv sein. Oh, Figur plus vier, cool. so dann. Kann ich ihn da stehen lassen? Ich glaube nicht. Geschicklichkeit ne? 17, doch kann ich 32. Das sind 12, 24, dann noch 24, 36, 24, 36, 40. er will dann überleben. Wenn ich die Eisen ganz gibt, dann vielleicht sogar noch eher. Ne? Also wenn er wahrscheinlich geht er aber auf ihn los ne 38 okay 50 Prozent natürlich wird er Protection kann ihn nicht einsetzen was ich auch machen kann ist natürlich der Bestand. Vielleicht kann er noch was reißen. Wenn sie einen von diesen Schützen erledigen könnte, was sie definitiv tut, anscheinend. So, selbst wenn der andere noch auf sie geht. Kein Ding. Okay, ich glaube, wir haben es. Oh ja, wir haben sowas So, ist es ist eigentlich Dings in Sicherheit. Nehmen wir mal hier in und zack. geht sogar auf sie los. Sehr schlimmer Fehler, ganz dummer Fehler von mir. Jetzt lieber auf äh, Emma losgehen sollen. Hängst du, Patron? Ja, geh auf den los, der effektiv gegen dich ist. Was geht? Nein, dass er mit der Axt. Aha, daneben. Ich habe eine fehler leichte Eisenlanze. Viel ausweichen heute schöner Tag und keine Verstärkungstruppen das heißt wenn wir fertig sind mit den Truppen da ist immer das beste was passieren kann ne? wenn man irgendwie ja wenn mit den Verstärkungstruppen schon zu Ende äh, mit dem fertig sind ne? wenn man die Verstärkungstruppen erledigt hat vor neue Verstärkung kommen, dann ist das immer ein gutes Zeichen. Da muss man sich nicht mit den vorherigen Stärkungstruppen noch mal kloppen, während die neuen da kommen. Ich merke gerade sie ist Level 11, sehr cool. Hm. Kai und Zuf sind oder übrig, aber wenn die zu uns hin stürmen, dann dann äh, kommen bestimmt noch mal verstärkt oder so ne? zweifel hat die irgendwie die letzten gegner sein werden kommt noch mit einer ganzen armee oder so an so. Oh, mir gefällt ihre Trefferrate nicht ich verstehe nicht warum die so schwierig treffen kann 88% ist immer noch gut, ne? aber da ist immer noch so zehnprozentige Chance daneben zu hauen. Ne? So. Okay, sehr cool. Und dann tun wir für sie tanzen. Durchstand. Dann schicken wir sie nach da ein. So, hier waren auch noch zwei Gegner. easy ja gerade mal alles klar halt, warte was ich mit dir angreifen dass ich wieder ein dings hier bekommt ladung okay oder machen kal ich wollte eigentlich nur eine ladung geben und ne? du sigurd wieder einsetzen kannst aber okay cool ich sag ja nichts mhm. Okay, noch mit Kaya und sof übrig. Von daher ist kein Ding gerade. Jetzt kommt sie und bewegt sich, ne? Du hast keine Einheiten mehr. Na, sind noch einige Einheiten. Das sind unglaublich wenig Einheiten. So, oh, die sind aber übel, ne? Kriegerschwert. Ach, ja, das soll bestimmt Edward sein, ne? Oder auch nicht, die haben beide Kriegerschwert. Die haben alle. Die haben alle Dings. Das wollte ihr jetzt hier machen, ne? Wir gehen jetzt mal zurück. Kann ich irgendjemanden hier platt machen von hier aus? Stimmt nicht, ne? So, Aber ne? es das ja normal, weil es dann ne? So, für alle aber die erledigt kriegen, weiß ich nicht. Ich will es natürlich wieder versuchen, weil ich scharf drauf bin. Aber ich glaube, das wird etwas schwierig, wenn die alle ein ding haben. Ne, dann kriege ich die und nie im Leben alle erledigt. Ich wäre mein jetzt zurückgegangen, weil ich den sein Feuer-Ding das Feuerdinge aktivieren will. Ich glaube, da wird es auch nicht so bringen, weil Flammenkanone Ballista habe ich noch mehr von den Dingern. Ich habe noch eine von diesen Flammenkanonen. Schade. Okay, kann ich irgendjemanden ja anlocken? Der wer hat so eine riesige Reichweite hier. Oh, ne, kann man jetzt nicht wieder mit so okay. Das war der einzige Magier da, außer Mikaya natürlich noch, ne? So. Äh, wo ist... Anna hier. Mal wie das hier abläuft, ne? Solange ich da oben das Ding ja noch beschützt ist alles okay, ne? Bewegt euch alle! Jetzt muss ich hier mal gucken. Im nächsten Zug müssten wir eigentlich alle genau da stehen, ne? hier genau in reichweite von allen halt kann ich den den kann ich sogar erledigen weil er nicht in der reichweite von all denen ist ich glaube das mache ich locken wir die so hier in der mitte ne? dann haben wir schon wieder hier weil nicht eine menge leute hier die sich mit eis kümmern können aber der tänzer ist da sollte sie vielleicht dahin bewegen wenn ich da irgendwie ja was machen können viel So, du bleibst mal hier. Ne? Und dann... Müssten wir also ungefähr hier landen. Ne? Um Magie hier wirken. Okay. Oh nein. So, Kollegen, ne? ich mache nichts an Schaden gegen die. mir gefällt jetzt irgendwie nicht das weiß nicht ob das gut oder schlecht ist die sich jetzt da wegbewegt haben ne wo ist hier bist du Problem ist sie haben alle so blöde Steine dass ich kriege die nicht down okay dich kriege ich einmal da aber ich brauche ich ja noch mal muss ich ja noch mal erledigen der eine typ macht wieder alles hier durcheinander finde ich das ist der einzige der mir gerade auf die nächste geht gerade so. ich, ich komme jetzt hier noch so ein nerviger typ mal nicht mein Plan wäre jetzt hier, ne? Warum kannst du dich immer noch... Mein Plan wäre jetzt hier. Warte, was? Doch, schon sagen. So, ich kann das mal erledigt kriegen, ne? Weil die müsste ich eigentlich kriegen, ne? Ah, wenn ich zweimal treffe, 92. Hm. Hm. jemand anders kommt da lang, kohl. Cool. Das können sie eigentlich einsetzen. Noch nicht. Ja, warum kann er sich immer noch so weit bewegen? Verstehe nicht so. ja Feuer drin, Mann. Im dunkle Feuer, dark fire. Oh, guck mal her. ja nichts anschaden. So, oh, hey. So, was ich machen muss ist ich muss ähm, in ihrem bündnis eingehen so und sie muss dann sie angreifen nein muss sie nicht äh äh, willst du sie fertig machen ich glaube nicht ne? machst du alle nicht fertig oder? Ditch 20, schafft ja. 16? Warte mal hier. Eins, zwei, ja. Kriegen. Äh, muss ich echt darauf hoffen, dass sie nicht gekrettet wird? wenn mir ja gar nicht. So, wird also zweimal treffen? 92 Prozent ja locker, ne? Und damit habe ich auch schon daneben gehauen, ein paar Mal. Deswegen sage ich ja immer so, ne? äh, wenn du damit kriegst, äh, wenn du damit doppelt machst du. Hm. Den Geld erledigen, aber krieg ich nicht. Da ist heißt, er. Wird hier einmal jetzt entweder Stärken einsetzen oder Schweigen einfrieren, irgend so ein blöden Mist. Mann. na gut ähm. halt schauen machst du mir es wäre eigentlich nicht so viel schaden macht, ne? der 12 okay, 21 okay cool du machst mich nicht fertig. okay dann machen wir so. Äh, ich muss erst einmal oder nun tust du mich nicht Nee. aber ja. ich kann nicht ich kann sie nicht einbewegen nee. nee. verdammt hey oder dreck muss ich echt darauf hoffen dass hier dings mich nicht trifft wenn kritischen treffer die haut so was von Kritischen treffer hier rein und ich bin weg muss ich ihn ja auch noch so, jetzt muss ich ihn erledigen damit da muss ich echt darauf hoffen dass hier Typ mich nicht mit den dings treffen wird, oh ich liebe es. Ich werde natürlich so viel Glück haben. Ne? Ich habe mit absoluter Sicherheit so viel Glück haben ne? sie mich nicht kritisiert, aber sie hat jetzt weniger. Chance und so oder auch nicht. Ich kann natürlich auch Rettung einsetzen, ne? aber ich habe keine Eile mehr. Okay, es. Äh ich komme doch nicht mehr hier vorbei, ey. Ja klar. Ja, so von klar. So, er kann jetzt mit dem Kriegerbogen jemanden doppeln. Das nicht gut. aber niemand sollte eigentlich davon sterben ne? weil jeder kann ja kontern das heißt aber kommt keine Kritschance bessere kommt keine Kritsch bessere Kritschance Kritsch er kann jetzt auf einmal da vorbeilaufen wann kommt es auf einmal du da vorbei oh yeah. ich kann außerdem hier versuchen ne? dass er mit einschlag down gehen wird ich versuche mein glück über mit ihr noch mal nach richten kritischen treffer haben wir den auch erledigt so alles müsste jetzt gut gehen solange wir müssen den so okay solange Mikaya ja einer nicht kritet ist eigentlich alles okay lange Mikaya Anna nicht krittet, ist alles okay. Das ist das Einzige, was hier nicht passieren darf gerade. Ne? Ich möchte es nur sagen. Ne? Mikaya darf Anna nicht kritten. Alles andere ist cool. Okay, ich passe sie hier rein. Und hier ist Feuer. Mikaya darf Anna nicht kritten. Ansonsten alles cool. Danke. Ja, oh. Gott. Der hatte auch ein verdammtes krieger bäckchen Wo ist denn der jetzt auf einmal hingegangen? Hm. Ah ach habe ich gar nicht gesehen hat da unten auch welche ja, ah. blödes ich muss jetzt hier mit denen allen abhauen hm. Nicht, dass ich mit denen ja wegkommen <lacht> Oh Gott. Ich hasse es. Was ist diese treffer Mann? Warum müssen es fliegende Einheiten sein, mit gegen alles andere hätte hier vorsagen können, aber nee. Dämliche Platzierung gerade. Hm. So ein zwei, drei, vier, fünf, das heißt, sie ist da nicht sicher. nicht dass ich da rechtzeitig rauskomme aber ich habe eine Idee der muss ich da rausgeben ein zwei drei vier fünf ist auch richtig ne 1 2 3 4 5 ich kann mich aber nur 2 wenn ich die reichweite von ihr sehen könnte aber jetzt weil meine leute hier alle stehen sehe ich das nicht Okay, ich meine eigentlich, sie müsste halt eigentlich auch überleben. Ne? Ich muss sie da festnageln. Geht nicht anders. Okay. Haben Ding schon mal runtergedrückt? Ist auch nicht schlecht, ne? So. 35, sie werden ja wohl nicht... 20 das ist eine menge schaden Was man jetzt machen kann ist eigentlich hier noch sie dahin packen Schon mal. Neun. Ah, ich glaube, da wird aber nichts. <shrieh> Ah, warum müssen die fliegende Einheiten sein ganz ehrlich ah, kannst du bitte kritten ich bin mir ziemlich sicher du bist nicht kritten aber kannst du kritten Was ich noch mal so könnte ist ne. Hm. Wir sind einfach zu viele Gegner. Wir hatten noch voll wenig Gegner gerade, hier, die wir uns kümmern konnten. Ich habe nur so viele Ballasten hier überall, ne? Aber kann ich die voll erledigen? Ja, ne? Aber niemand kann die erreichen. Warte mal, wo ist Eddie? Nee, Eddie, kann ich nicht machen. Komm sogar daran. So, wir machen folgendes, okay? Ah, oh, sehr gut. Ah, du hast auch zwei Dinger. Boah. Okay, folgendes, okay. muss kreten, so nebenbei. Vielen ja, Dank. So. Man muss so tanzen einmal. hier hingehen ah, es müssen verschwendung mit ihnen jetzt hier aber was soll's. so war mal den ja okay ich glaube ich hatte glaub, uns nicht komplett retten wird aber wir können mal versuchen ne? mein, die zwölf. so dann muss ich den ja mal versuchen ne? ja Zack. Da müssen wir so um die ja kümmern. Ich weiß sowieso niemanden von ihr aus. Warte, so, sind wir jetzt sicher? Ich weiß gar nicht. Ne? Oh mein Gott warum warum nicht oh mein Gott der macht ja auch nichts an Schaden irgendwas muss ja noch heilen und so ne 25 ach. Langbogen, Langbogen, Langbogen, bitte einmal. Oh ja, der, der wir eigentlich nicht gut, wir eigentlich nicht schlecht, ne? Aber das Gefühl, dass er wird ein bisschen weh tun jetzt, ja. macht ihr so viel aber damit werde nicht so wir haben jetzt immer noch von zwei getroffen 18 nein sie wird gedoppelt gibt es jetzt nicht Ich muss, ich muss den erledigen, ja. Geht nicht anders. Oh mein Gott! Boah, jetzt alles hier von dings wieder ab. Ist klar. Oh, sie wird dann nie im Leben treffen, ey. Aber ich kann garantieren dass sie trifft warum oh mein gott ich muss echt jetzt auf mich verlassen dass sie trifft ist auf den nehmen. ha ha ha Prozent. Wir sind tot. oh my god Oh mein gott ja, da muss ich jetzt ein paar mal ausweichen geht nicht anders jetzt bin ich sicher Anna wird jetzt feiern, aber oh mal natürlich bewegen wir jetzt als letztes mal. Ne? Die ignorieren, die ignorieren mich. Okay, ich glaube, wir sollten uns um Mikaya kümmern, weil hier kommen wir gerade zu viele Gegner und ich bin schon mehr als Level 8. Okay, wenn die Gegner mich ignorieren, dann weiß ich aber zu tun ist, ja. nehme an die gehen dann alle hier in meister ne? dat... das heißt wenn ich ihn hier im packen ne? das heißt okay dann und da müssen wir an dem vorbeikommen Er tut mich doch jetzt ignorieren, oder? Er hätte jetzt voll die Chance gehabt Anna zu erledigen, ne? Aber habt da nicht gemacht. Oh, ich hätte mit nur nun eingreifen können, ich. Krieg gerade so einen Anfall. <lacht> dazu muss ich mich eigentlich nur noch um die Leute hier kann man, ne? Leute da um dich herum triffst. Oh, sehr cool. Tun die mich jetzt ignorieren oder nicht? das ja, ist jetzt die Preisfrage, ne? kann natürlich den direkt vor mir nicht treffen, ist klar. Ja, cool. Ich nehme jetzt mal an, die ignorieren mich, ne? aber wenn nicht dann kommen wir ja probleme so, achte ich mehr ja gar nichts entscheiden gegen die So, wir nehmen hier ein bisschen zu viel Erfahrungspunkte mit eti weg, aber soll es nicht. Ne? von starker angriff mittlerweile ah, wenn ich ein dings mit dir ette ne? so. ich aber gesund ne? oh, sehr gut cool. die stecken alle da fest, ne? Warum so wenig Krit, haben so wenig Trefferchance. Weil der trifft zweimal. Er hat schon Treffer plus 15 als Fähigkeit, ne? Oh. uns aber auch um sie langsam mal kümmern ne so. oh mein Gott guck ich meine schon so an aber oh, damit kann ich auch treffen mach mal lieber das ja. Aber warte, weil er hat zwei dinge also ich gerade müssen jetzt erledigen hab ich habe so gedacht ah, das ist auch noch ein reichweite ich glaube ich habe einen fehler gemacht ja, jetzt kann man nur noch draufhauen. hauen an ah, nee, die kann sich nicht bewegen okay. okay das problem ist jetzt habe ich äh, wieder voll in reichweite gepackt Und die wird jetzt mit der gewalten kraft von von Mikaya und Sof fertig gemacht. Dreck. Okay. Ähm, ja. Kann nichts machen, ne? Oh, die wird schon auch passieren, ne? Ich da einfach, ich Glück habe erreicht, sogar noch links. Ne? Ne, doch Gott, bitte, was war, wenn du ihn erledigen könntest? Er ne? wäre so gut. Gerade ist ah, tot. Also, die schafft es ihnen mit, äh, mit ihren konter zu erledigen geschicklichkeit ja wir brauchen zum ausweichen Gott, und oh, du bist tot <lacht> mein gott diese blöden okay ein ja die scheint echt all meine Charaktere zu ignorieren. Äh, die kümmere ich mich jetzt aber nicht alle. So, zum Beispiel habe ich. Sie etwas spät bewegt, glaube ich. So. Also mal ganze nochmal. Packen sie diesmal nicht in Reichweite von Dings. Ey. So, so schon viel besser. Alles. mal vielleicht kriegen könnte es. ein bisschen Arbeit hier, Spaß. Einfach so. Jetzt auch sie aber daneben. Ne? Ich muss. Okay, cool ja, Jetzt läuft der Eisner Plan. Ah. Wo kommt das Pferd her? Ich bin sehr gut geklaut. So, den mauer lege ich cool. Da so, müssen wir mit Kai glaube ich im nächsten Zug erledigen. Was sie wir hier in? Vielleicht kriegen wir ihn erledigt. Nein. ist noch mika ja da cool. so. damit sie jetzt krittet, ne? manche leute denken übrigens mit ist einer der schlechtesten hauptcharakter überhaupt von den werten ja, dass ich irgendwie nicht verstehen kann und der Hauptgrund, warum einige Leute das denken, ist weil sie nicht viel aushält, ne? weil sie halt ein Hauptcharakter ist, den man beschützen muss, ne? weil, wenn der Lord drauf geht, ist man ja kaputt. Ne? Und äh, ja, der Hauptgrund, warum einige Leute glauben, sie ist so schlecht, ist weil, weil sie hat nichts aushält, ne? weil sie hat Magier ist. Magier haben sich gut Verteidigung, und das ist schlecht. Wobei ich mich aber frage, wer packt seinen Magier an der Frontlinie. mag jetzt nicht an der frontlinie irgendwie gedacht, ne? von da ja, was ist da für eine logik, ne? also nicht ob ich die gegner noch ignorieren soll von Mikaya wegrennen soll oder noch mal, versuchen wir mal bei einem kommen sie sowieso nicht durch, ne? Der steht da wieder eins. So, also, hey, mal. Hey, Weil wenn die nicht auf mich losgehen, ne? Dann gab ich mir ja noch hier die Kills ab, ne? Muss eigentlich nur außer ihr Reichweite sein, dann ein zwei, drei, vier, fünf. Okay. Aber in das also die gleichen Gegner. Also, solange wir die ganze zeit nur außerhalb mit reichweite sind kann man ja noch so weit so weitermachen ne? den kills abgraben und so ne 30 gültig ja, man sie nicht anders dingens kirchen fähigkeit Okay. Wollen da funktioniert, ne? Da ich neben gern noch hier und gab mir noch ein paar Kills ab. hier oh, was jetzt passiert gehen immer noch weiter ich nehme mich jetzt echt ignorieren die haben noch nicht mal angegriffen zu viele dagegen die komme ich nicht alle an die werde ich nicht alle abgraben können das mache ich aber doch schon ein bisschen neugierig ne? Mistig. Ah. Bei Tani, ne? Tani ist halt ein Tani ist halt hier äh, ein Rapier in Mage Form. Da kommen noch mehr Gegner. der Gegner kommen denn hier noch? Oh mein Gott, die greifen mich an! Oh, die haben mich angegriffen vorhin. Da ist denn nämlich Gegner dabei an. Ja okay, ich verstehe schon. So. Ja. Ja, nee. So habe ich noch alle. Ja ne. noch am Leben. Äh, ja. da so, müssen wir Mikhail jetzt erledigen. 10, 11, 12. So, müssen wir mit Kai erlegen. Diesem Zug hier. Irgendwas sagt mir, es wird nicht so schwierig sein. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wow. Ja, Tiny Wieg hat eine Tonne, ne? Damit wird sie bestimmt die ganze Zeit gedoppelt. Tani ist mehr oder weniger ein super schwerer Rapier. Weil sie halt eine Lord-Klasse ist. Ne? Deswegen braucht sie halt eine Dingens für alle. Alter. Alter, er macht sie. Naja, fast. aber ah, habe ich kein slayer mit dabei auch okay, mal richtig fertig ja, ich habe natürlich noch ein paar kills ab bevor ich ja äh, wende ne? aber ich werde jetzt nicht warten bis hier die ganzen dinger vorbei sind ich glaube die kommen unendlich kann ich immer mit dem schnitter erledigen so also zwei kritische treffer kommen nein impact geräuschnet es würde jemand so einen riesigen ballon gegen das gesicht werden weiß ich warum das, das erste was mir in den kopf kam so du erreichst sowieso niemanden von daher war die passt so also ein zwei ap Und naja komm. sehr gut Jetzt hat er noch mal verteidigung unterbekommen sehr cool. ah, gut du die down da wäre super mhm. nachher jetzt habe ich gar nicht eingepackt gepackt ey. nein nur sehen was passiert wenn Ike hier irgendwie links hat ah, was soll's <lacht> <lacht> was solls naja lass mal hat das muss aber auch treffen ne? Butcher, jetzt alles so konzipiert dass du jetzt ja den glanschluss geben kannst 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 also mindestens level 10 bis auf butsch und du musst also den letzten treffer du kriegst noch nicht mal level 10 an durch habe ich so ein gefühl Na gut. Ich warte. natürlich wieder alles treffen, ist klar. Ja, mal. Okay, cool. Oh, auch geschafft. Und Etti, ja, stimme ich zu. Ja, ganz schön reingehauen. Gut, damit haben wir diese Zeitquest auch erledigt. Die war nicht so... So schwierig fand ich jetzt. Oh ja. Mein einziges Problem war, dass ich nur nicht alle Gegner auslöschen konnte. Ich hätte lieben gerne alle Charaktere noch alle Gegner fertig gemacht. Und ich habe vergessen, mit Ike auf sie loszugehen, verdammt. So, der war natürlich nicht so, to ich mich Lass die Welt retten. Kein Ding. Okay, cool. Wir haben wir noch zwei Sidequests, die wir nicht beim nächsten Mal machen, weil nächstes Mal machen wir die Hauptstory. Ja, aber wir haben eine Menge neben Quest jetzt aus dem Weg räumt sind ja eigentlich nur drei Stück übrig ne? Roy äh, Notiz und Celica und dann sobald wir Marv zurückbekommen oder haben wir für den nee, für den haben wir auch keine gemacht ne? damals und da ist nur noch drei Side Quest drei DLC Quest äh, zwei DLC Quest das heißt wir haben noch fünf Side fünf Nebensachen und dann noch Nachdem, wie viele Kapitel kommen, ne? wir sind schon in Kapitel 21. Ich bin irgendwo bei Packers, ich bin mir zu 20 Prozent sicher. Also, ja, ich glaube, da könnte sogar noch so unter 100 Parts werden. Aber ich nehme an, es gibt so ungefähr 25 Kapitel, so Hauptstory-Kapitel. Also der Schnitt bei Fire Emblem spielen normalerweise. ja ah, ich finde, wir müssen dann fertig sein diesen Monat, nächsten Monat im April, ne? muss schon fertig sein. Ich weiß es nicht. Lord, wild Nordwildkatze. Du gehörst jetzt mehr. Und meine charakter sind auch unglaublich stark geworden, finde ich. Ich bin mit ich bin fast jeden Charakter schon so auf Level 9 oder 10. Das heißt, ich bin sogar halbwegs gut gerüstet. Wird nächste Story Kapitel. Soweit die Theorie ne weiß ja nicht, was da wieder kommt. Ne kann er ja wieder was voll böses und ungemütliches sein und da kommt. Vielleicht ein wilder Bär. Nein, das war Ike. Der ist mehr wert als drei Als drei Bären. Oder wie es ein Charakter aus Final Radiant Down damals beschrieben hat. Ike ist irgendwie weiß nicht. Irgendwie so stark wie zehn lagos Lagus. Diese diese Leute waren, die sich im Bestien verwalten konnten. Die Lagus erzählen sich geschichten von ihr. eine legende unter dem beorg der stärke eines Lagus. ich glaube so hat er wie gesagt ne? wie der Was war der neffe von dem von dem könig der löwen der könig der löwen Lagus. okay Ja, hatte ich mit euch schon geredet, ja, ne, Ich bin einmal so rumgegangen. Gut, mal, ja, wieder nach Hause. Zum Somniel. Nein. Ich nehme an, jedes Mal, wenn ich diese Dinger im Nachhinein bekomme, hinterher, dann äh, habe ich wohl irgendwo welche verpasst, ne? Oder ich habe verpasst, mit jemandem zu reden, der mir welche gibt, ne? Nehme ich jetzt mal an. Ich kann mir nicht vorstellen, wieso die Dinger irgendwie so random aufploppen am Ende. Bandgespräche sind verfügbar, stimmt. So ein paar sogar, ne? Temera und Aiko. Ja, warum kann er es dann riechen? riechen? Ja. Kannst riechen, aber nicht schmecken. Warum durch Er kann auch ein Schwert halten. Du hast sie gelebt. Jetzt mal, wenn einer einen Gnadenstoß gegeben hat, hat sie geschrien: Hilda, Hilda. Ich stell dir vor, das wäre das Letzte, was du jemals in deinem Leben könnt. So, und haben wir eine Menge Supports, und Amber und Salkov. Und jetzt gehen wir um Packers. Oreni 勘違いするな政治の話ではない俺はお前に個人的な用事があるんだ ist Syrina mir deine zeigen. Nangi してい no な。風の噂でアンバーがアルパカの里出身だと聞い 東京 was sehen wir diese? Er macht immer so ein bisschen Pause, während er einige Worte sagt. Mein ultimativen für deine Hilfestellung. Das ist das Gefühl, er will immer irgendwie was anderes sagen, aber denkst du dann noch so, nee, sag mal, nee, lass das lieber nicht sagen, weil sonst komme ich voll wie ein Bieter deswegen sage ich diese Sache. So, wow, Atti. I eine Menge support ich habe das nicht. Ich habe nicht. Ich irgendwie will das team gold mary eine reinhaut <lacht> Was ist das? Das ist und packe sie in ein schoko einfach von hinten packen und dann zudrücken den Hals. Also den Hals. Ne? Ich weiß nicht, was ihr schon wieder gedacht habt, wie auf Schweine. So, dann haben wir. Etienne Jade. jade okay. <hums> さすがブロディアの方は剣技ですわ。 haben okay. wir so stehen lassen alles klar. So, der sie haben muskelgepacktes Gespräch wahrscheinlich. 観察 どう なんだか腹が減ってきたな。弁当で Okay, gib mir, gib mir zehn Stunden. Was? Okay, cool. <lacht> ich finde die Support schon unterhaltsam. ne? Ich finde es gut, dass die nicht zehn Stunden dauern. Ich weiß, ich sage das schon zum millionsten Mal, aber Oh Gott, ey. Fireman Free House Da dauern die Supports länger als die Story. So, was wollte ich machen? Ähm, ich wollte erstmal hier meine Items verfolgen. Okay. Da habe ich für zwei Sterne bekommen. Cool. Nämlich gerne. Da habe ich da nur was zu essen und... Was habe ich da noch reingepackt? Ich glaube, ein Eisendolch oder ein Eisenbogen irgendwie so was, ne? Cool. So. Arena, meine Güte. Später schon ein paar Tage nicht, ne? Und dann weiß ich schon wieder nicht, was ich machen muss, ne? nicht so viel auf lage hatte deswegen ich glaube ich so zwei drei tage nicht aufgenommen So, wer braucht denn jetzt training oh Guck ja einer an wunderschön ne? Hier ja schon so auf level 9 oder 10 rum äh, umhängt wer braucht denn hier noch training ich meine wander offensichtlich aber den krieg ich mit Mikaya. ich wollte eigentlich wander heute mitnehmen aber wir spielen da Mikayas. Äh, wir haben ja Kaias äh, Dings gespielt, von daher da gelassen. Er ist kurz vor Level ab. Soll mal jemanden in der Arena reinpacken, der es schwer hat, irgendwie zu trainieren außerhalb der Arena. Aber ist eigentlich niemand. Ne? Alle sind stark. Dann packen wir mal ein paar Leute auf Level 10 Und erstmal Alfred ausrüsten, ne? Uh, nimm du mal das hier mm. Alfred. Ich habe bestimmt Level ab, wenn jemand in der jetzt ne? Oh. Uh, dürfte klappen. Ne? Oh ja, überhaupt kein Problem. Ähm, wo schauen? Ja. aber gehen wir der Das andere Tomahawk hat schon voll hochgeballert ist und so, also nicht voll hochgeballert, aber hat stärker ist. Nummer war 1 2 3 4 5 6 19 10 11 12 doch. Ich habe da 13. Seht Oh, Rein da. Mach die fertig. Wenn ja, das ist. ist. Ja, das dürfte klappen. Der ja, Haltung ausgerüstet. Ja. Da hat wohl nicht geklappt, Kollege. sehr gut hat er eigentlich ein ja, Panett hatte du auch schon oh, ich sehe jetzt ich habe das nee. ja, Panett hatte schon Behängigkeit maximiert oder 23 okay hat irgendjemand schon mal maximiert ich will noch ein paar grüne Zahlen sehen oh und hatte Verteidigung ja, stimmt habe ja hat Resistenz, genau. Von werden wir jetzt in Zukunft einige Werte sehen, ne? So, wer müssen denn hier noch? Drei Kills, drei Level ups, wäre natürlich perfekt, ne? Los! Das geben wir dir dann mal. Wir geben dir eine, immer treffen kann. Am besten, aber ja, es kann mit allen ja nicht gut treffen. Von daher, Na, gucken, ob ich die hochgelevelt krieg. So, jetzt noch ein Kill. Am besten. Ne? Einer war drei abs noch außerhalb. Abbekommen. <lacht> oh ja. Er macht den Panzerbrecher zwei Schaden. Alter mit panzer Panzerbeucher hat er zwei Schaden. So, Verteidigung noch mehr. Alter, ich glaube, ich habe noch nie einen Ritter gesehen, der so viel Verteidigung hatte. Das geht wahrscheinlich noch immer weiter, ne? 41. gibt bestimmt bis auf 40, ne? wird. So, dann war es aber für heute, ne? ich fand das lief relativ chillig relativ gut ne und ja warten minimal Probleme in dem Kapitel Wir werden natürlich noch eine Menge Gegner abgreifen können aber was soll man machen ne all meine Charaktere haben relativ gut gelevelt sind mindestens Level 10 jetzt ne gut schauen ob ich jetzt nachgeholt von daher klappt das eigentlich ne hätte ich schon auf Level 12. Wer sind denn ja von der Macht her meine stärksten Charakter? Ich glaube, ich glaube Chloe ist verdammt stark. Nee. Ja, mein Hauptcharakter, der aber der hat auch, der so drei vier Level Vorsprung. Also der hat Macht 164. Selena ja, hat 151, auch nicht schlecht. mera 150, steht 152 ja schon über 150 John ja natürlich John der hat alle Werte über mindestens 13 das ist schon krass so Caggetto hat auch hohe Werte ja Chloe Chloe 157 sie hat jeden Wert auf mindestens 14 oder 13 ich glaube 12 ne 11 der verteidigen sie hat 153 naja Messen das schwächste ich mein Wander ist offensichtlich auf 83 nee ich glaube bonnet ist auch relativ niedrig ne 124 panett aber Panetta hat eine menge stärke also da macht sie damit wieder weg finde ich kp wird glaube ich auch nicht dazu gerechnet, ne? Von daher ah, 118, 114, ja, aber Luis ist dafür. Louis hat, Louis ist halt nur stark in den Werten, die er braucht, ne? Also Verteidigung. Ja, aber Rosado habe ich auch gemerkt, ist nicht so unglaublich gut von den Werten her, ne? So, Stilall. Stilall braucht nicht viele Werte sie da braucht keine stärke aber auch keine magie der braucht eigentlich nur er braucht keine fähigkeiten der braucht eigentlich nur geschicklichkeit verteidigung resistenz und glück aber da ich den sowieso außerhalb der kämpfe habe immer braucht hm. er als nicht ember erfüllt auch seinen zweck finde ich wenn ich aber gekillt haben muss dann ja dann das ist, ist voll die typische Glaskanone. Viel Schaden hält aber nichts aus. Na okay, aber was dann? Ne? Äh, ich mache auf screen wieder meine Runden. Weite mich auf das nächste Kapitel vor. Ich sollte mir mal angucken, wie das heißt. Sonst verpasst ich das halt immer. Die Rückkehr, genau. Kapitel 21. Und dann sehen wir mal, wie es da weitergeht in der Story. Ne? Weil mäßig sind wir jetzt erstmal vorgesorgt. Finde ich gut. So, im Sinne davon soll ich dann dankeschön schön fürs zuschauen ich hoffe euch hat er gefallen wenn ihr das bitte ein Like, ein abo oder vielleicht sogar einen kommentar Und dann sehe ich euch in der nächsten folge wieder tschüss bonk, bonk. Bonk.